Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic 2. Das so. hätte ich dir Jetzt muss ich erstmal einen, am besten einen Magier finden, der mir vielleicht so eine andere Rune beibringt. Eine, die nützlicher ist im Kampf. Bitte, Nyrian. Hey, du. Okay, mit dem kann ich nicht quatschen. Ich glaube, das war der, äh, den ich hier im Kloster habe verweilen lassen. Ich brauche ein paar Dinge. Boah. Erstmal die ganzen Tränke hier wieder einsacken. Aber langsam bringen die es auch nicht mehr so. Okay. Der kann mir... Nein! Oh scheiße, das wollte ich nicht. Fuck. Ich habe aus Versehen erste AG gedrückt. Fuck. Jetzt habe ich mein ganzes Gold gerade verschwendet. Ähm. Der kann mir nichts beibringen. Hier unten waren noch ein paar Magier. Kann ich? werde. Okay. Die Alchemie, da brauche ich auch nichts. Ehrlich gesagt. Scheiße. Okay. So wie es aussieht, gibt es keinen, der mich irgendwelche geileren Spells lernen kann, äh, lehren kann, Erlehren hm, kann. Hm, hm, hm, hm. Ich quatsche noch mal kurz mit dem Typen, der da vorne steht. Marduk. Okay, da kann wir was beibringen. Oh, das sieht ja schon mal besser aus. Kugelblitz. 10 LP brauche ich dafür. Oder normalen Blitz, 3 LP. Ich könnte den normalen Blitz lernen. Aber der ist genauso gut wie der, ähm, wie der Feuerball, meine ich. Oder vielleicht sogar noch schlechter. Aber Kugelblitz hört sich doch gut an. Ich glaube, das ist auch ein AOE-Spell. So wie Kettenblitz. Und? Hast bisher habe ich noch Zeit. Okay immer noch am Beten hier. Kann ich beten? Ja. Ich will beten und spende null Gold, Goldstücke. Weil ich auch kein Gold habe. Weil ich aus Versehen gerade alles Gold äh, ja, verschwendet habe. Egal. Quatschen wir jetzt mit Pyroka und Co. Äh, Pyroka, hallo, wie geht's dir? Kann ich eigentlich diese Becher dort, die da stehen, äh, aufsammeln? Ich meine, borgen. Ich borge sie mir. Ja, Tatsache. Und das stört die nicht. Ja, super. Ich komme aus dem alten Minental. Was hast du zu berichten? Der Feind hat sich dort formiert und wartet mit einer Armee von Orks und Drachen auf. Das ist uns schon von Milton mitgeteilt worden. Aber wie steht es um die Erzlieferung des Königs? Die Mine, die und dem Tal ausheben lässt, wird den Bedarf des Königs nicht decken. Die Tage werden grauer und das Licht der Sonne immer schwächer. Ich bin von Männern in schwarzen Roben angegriffen worden. Ich weiß, das sind die Suchenden, Schergen der Unterwelt Belias. Nimm dich vor ihnen in Acht. Sie werden versuchen, von dir Besitz zu ergreifen. Bist du erst einmal besessen, bist du nicht mehr du selbst, dann kann dir nur noch hier im Kloster geholfen werden. Also sei vorsichtig. Ich habe Karas darauf angesetzt, sich mit der Materie zu befassen. In Kürze wird er sicherlich mehr Erkenntnisse gewonnen haben, die uns weiterbringen. Hier, diese Rune wird dich direkt zum Kloster zurückbringen, yes. wenn du unsere Hilfe bedarfst. Danke. Denk daran, ich hab's vermutet. Wir müssen Widerstand leisten. Sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Ja, keine Sorge, das mache ich. Sauber. Jetzt haben wir auch die Klosterrune, das heißt endlich endlich. Können wir uns diese ganze Latscherei sparen? Endlich! Ich bin gekommen, das Auge Innos an mich zu nehmen. Ich sehe, du hast eine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Inos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind deiner heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Das Auge Inos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden. Das ist nicht gut. Wer konnte so vermessen sein, Meister? Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen. Nur selten sieht man es ans Tageslicht kommen, um seine bösen Machenschaften zu verrichten. Doch in diesen Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße, in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet und vor nichts mehr zurückschrecken wird. Oder dass er ziemlich verzweifelt ist. Anhänger und Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Pedro. Pedro. Der ah, Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Deshalb steht er auch nicht mehr vor dem Tor. Es war schon, es war schon merkwürdig, warum er nicht vor dem Tor stand. Er war doch immer so fleißig und äh, voller Elan dabei, vor dem Tor zu stehen und in die Wildnis hinaus zu gucken. Wohin ist der Dieb geflohen? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder, die versuchten ihn aufzuhalten, und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Alles klar. Dann muss ich eigentlich nur dem, Leichenweg, äh, dem Leichenberg folgen. Parlan schickt mich. Ich will meine magische Kraft steigern. Nun, du hast viel gelernt. Und deine Kraft ist gewachsen. Von nun an sollst du von mir lernen. Sauber. Ich will... Ja, ich warte, bis ich ein Level abkriege. Und das auch äh, schön... Obwohl, wenn ich ein Level abkriege, dann... habe ich eigentlich eher das Bedürfnis, meine Punkte in Kugelbits zu investieren. Und dann habe ich wieder keine Lernpunkte mehr. Oh Mann. Dann geht das Mana-Tränke-Vernichten weiter. Egal, hilft dir alles nichts. Ähm, darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Ja, wir müssen jetzt dem Leichenberg folgen. So ja, wie nein, aussieht. Du hast es aussieht. Habe ich sonst noch irgendwelche Quests? Nee. Ich habe das Gefühl, das wird kein leichtes Unterfangen. Milton, kannst du mir nicht irgendwie helfen? Weißt du, wo Pedro ist? Glaubst du, ich würde hier rumstehen, wenn ich wüsste, wo der Abtrünnige sich aufhält? Er muss für seine Taten bezahlen. Ich hoffe, es gelingt uns, das Auge zurückzuholen. Du musst uns helfen. Finde ihn und bring uns das Auge Inos zurück. Kann ich ihn nicht finden und dann wieder zurückkommen und dir da sagen, wo er ist und dann gehen wir beide gemeinsam los? Oder am besten das gesamte fucking Kloster? Ich und du und Pyroka und, äh, und Gorlax und alle anderen? Quasi wie eine Welle der magischen geballten Energie auf, auf denen drauf... So, und wenn du ins Kloster willst, sollst du mit Milton reden. Wenn du ins Kloster willst, solltest du mit Milton reden. Er wird dir ja sicher weiterhelfen. Was meinst du? Lassen die mich da überhaupt rein? Klar. Vielleicht. Aber so wie du aussiehst, kann ich dich mir nur schwer in einer Novizenrobe vorstellen. Quatsch, kein Unfug, Novizenrobe. Ich brauch was zwischen die Kiemen, sonst beiß ich noch in die nächste Baumrinde. <lacht> Hast du einen Novizen vorbeikommen sehen? Ja klar, er ist da lang. Er ist von der Brücke ins Wasser gesprungen und geschwommen, als wenn ein Hai hinter ihm her wäre. Ich wollte gerade schon sagen, der ist da lang ins Kloster zurück, oder was? Okay, der ist da runtergesprungen. Dann tun wir es ihm doch gleich, würde ich mal vermuten und vorschlagen und springen von der Brücke. Geronimo! Boah. Und ich habe übelst den Schaden genommen. GG! Ich glaube, ich bin auf einem Felsen gelandet oder so. <lacht> oh Mann. Ja, was hätte ich auch anderes erwartet. Ich glaube, ich habe sogar die Vermutung, wo der hingelaufen ist. Es geht doch nichts über einen kleinen Morgenschwimmkurs hier. Macht einen auf jeden Fall wach. Kann ich hier schon aus dem Wasser? Nee. Ich muss mich nämlich ganz dringend heilen. Da ja, kann ich aus dem Wasser. Hoffentlich wartet da kein Monster auf mich. Hallo? Lass mich hier raus. Hallo? Scheiße, ich kann hier doch nicht raus. Leck mich doch. Und da hinten wartet schon ein jünger Belias. Ernsthaft? Ja, hoffentlich greift er mich nicht an. Und da hinten ist noch wer. Ist aber nicht Pedro, oder? Ist irgendwer anders: Landstreicher. Was soll das werden? Was meinst du? Wie, was soll das werden? Du bist jetzt schon der Zweite, der hier vorbei hastet, als hätten ihn die Blutfliegen gestochen. Wer war der andere? Wahrscheinlich Peter. Sieht aus wie einer dieser durchgeistigten Novizen aus dem Kloster da hinten. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber irgendwie sind die Burschen nicht ganz richtig in der Birne. Guck dir da doch an an mal ihre albernen Klamotten an. Damit würde ich mich nicht einmal bei Nacht auf die Straße trauen. <lacht> Sei vorsichtig, was du sagst. Soll ich mal drohen? Sei vorsichtig, was du sagst. Ich war auch einmal Novize im Kloster. <lacht> du armes Schwein. Jetzt wird mir allerdings einiges klar. Nichts für ungut. Geh ruhig weiter. Reisende Leute soll man nicht aufhalten. Warte. Dir sollte jemand Manieren beibringen. Warte kurz erstmal. Äh, muss ich mich heilen? Wo ist der andere hin? Er ist wie der Blitz den Weg da oben rauf gerannt. Alles klar. Ich muss weiter. Ey! Dann warte mal ganz kurz. Ein kleines Sekündchen. Ich hoffe, der jünger Bedia kommt hier nicht äh, lang. Der Suchende. So, erstmal mich heilen. weiß nicht, ob ich ihn töten darf oder nicht. Hey, du. Was Für so ein Schnösel. Sag mir, durch welche Goblin-Höhle wir beide zusammengekrochen sind und ich erzähle dir meine Geheimnisse. Andernfalls kümmere dich um deine Angelegenheiten. Okay, jetzt habe ich gar nicht mehr die Option mit den, äh, die Manieren beibringen. Schade. Nichts zu holen. Ich erinnere mich, ähm... Hier hinten ist eine Höhle mit einem, mit einem ähm, Schattenläufer drin. Und ein Lurker. Was macht denn ein fucking Lurker da drin? Egal. Ich versuche mal mein Glück. Wenn ich schon mal hier bin, dann äh, will ich auch mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege mit dem Schattenläufer. Sollte eigentlich kein Problem sein. So, dann mach ich mal einen Screenshot noch schnell hier. In die Höhle des Löwen, würde ich mal sagen. So. Ähm. Let's go! Die Terme. So, jetzt. Nein, der geht auf mich! Nein, der. Haut der etwa ab? Ernsthaft, haut der ab? Leute, der haut ab! Ach nee, jetzt kämpft er. Bleib stehen und kämpfe! Ich eigentlich auch noch mal hier. Okay, das sieht nicht gut aus. Ach doch, die haben es geschafft. Oha, nur drei davon haben überlebt. So krass ist das viel. So, erstmal schön ein Schattenläufer fällen. Und hier ist sogar eine Steintafel. Das freut mich. Was für eine ist das? Steintafel der Lebensenergie 3. Sauber. Nochmal plus 15 Lebensenergie. Ey, wir werden hier voller Tank. Hast du vielleicht noch was? Ich meine, nicht, da ist noch einer. LOL, da ist ja noch einer. Was? Zwei Schattenläufer, okay. Hoffentlich gibt es da auch wieder einen geilen Loot. Am besten eine Steintafel des Manas, bitte. So. Ich glaube, mit fünf reicht das auch. Und dann assistiere ich notfalls noch mit ähm, Feuerwellen. Das sollte klappen. Los, Mini-Dieter-Armee. Drauf da. Scheiße. Nein. Okay, knapp. Mit 5 wird das doch ziemlich schwer. Also man darf dem eigentlich keine Zeit geben anzugreifen, weil er sonst die Leiters one-hitted. Budlerfleisch. Schattenläufer. So, was haben wir denn hier? Da liegt irgendwas, da liegt ein Trank. Sehr gut. Was haben wir noch? Noch ein Trank. Eine mittlere Ork-Axt. Was macht denn der Ork hier? Ein Lederbeutel. Cool. Aber den Ork kann ich nicht looten. Und sonst liegt hier auch nichts. Joa. Geht. Warte mal. Ich heil mich mal. So, jetzt haben wir diese Höhle hier auch endlich abgeschlossen. Die stand schon so lange auf meiner To-Do-List. Erstmal speichern. Ach, weißt du, was komm. Kommt. Jetzt, wo ich die schon so sehe. Oha, der gibt 300 Erfahrung. Nice! Nicht schlecht, Herr Specht. Hat sich doch gelohnt hier. Und noch ein Schwert habe ich bekommen. Und ein Apfel. Das esse ich auch mal. So. Wie viel brauche ich denn bis zum nächsten Level ab? Oh, gar nicht mehr so... Doch, ich brauche viel. Scheiße, ich brauche noch 3300. Ja, 2300. Äh, 2300, Es Das dauert echt ewig bis zum nächsten Level ab. Und dann sind die Lärmpunkte auch schon wieder alle weg, weil ich dann ja direkt den in Kugelblitz investiere. Oh, fuck, da ist ein... Scheiße, da ist ein äh, Ding ins Das Ist ein Suchender. Da muss ich wieder versuchen, hier rumzugehen. So. Das hätten wir geschafft. Da ist ja noch einer. Scheiße. Okay, da muss ich irgendwie an dem vorbei jetzt. Okay, und ich bin verflucht. Yay. Wir wussten, dass du kommen wirst. Mein Meister wird triumphieren und die Herrschaft der Welt an sich reißen. Du. Ist gut, ja. Freu mich. <lacht> Macht das Maul zu. Folgt er mir? Oh, Der greift mich immer noch an. Scheiße. So, ey, nervt nicht. So nerve ich hier. Also liegt vor uns nicht nur der Pedro, sondern auch die Scheißsuchenden schon wieder. Die sind nervig. Ich kann es nicht oft genug sagen, die sind nervig. So, da kann der Pedro wahrscheinlich nicht entschwunden sein, denn dort befindet sich der Tempel der Wassermagier. Der wird wahrscheinlich hier sein irgendwo. Wahrscheinlich ist er da ganz hinten am Ende des Weges an dem Altar. Hier sieht man auch schon wieder eine Leiche. Ich bin auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Guter Sorry Leute, dass ihr alle gestorben seid. Mein herzliches Beileid. Ne, was ist, was? Macht die so. Das ist voll die Verschwendung extra für die äh, einen zu vor allem. Ja, ich bin jetzt wieder verflucht. GG. Egal, ich hatte sowieso nicht vor, an der Innerstatue zu beten. Aber das Ding ist, wenn ich verflucht bin, soweit ich mich recht entsinne, kann ich nicht schlafen. Beziehungsweise ich kann schlafen, aber ich kriege halt nicht den, den Schlafboni. Äh, die Schlafboni. Dass ich mich halt erhole, wisst ihr? Oha. Was ist das denn? Da unten sind Feuerwarane. Krass. Ja, gegen die werde ich mit Feuerbällen wahrscheinlich nicht so anstinken können. Da brauche ich dann auf jeden Fall Kugelblitz. Wenn ich mich mit denen messe. So, was haben wir da? Was sind das denn für Viecher? Achso, normale Waren sind das. Ja komm, wir nehmen alles mit. Wir brauchen alles an Erfahrung, was wir bekommen können. Gerade in diesen Zeiten ist es sehr schwer hier. Und ich kümmere mich mal um den zweiten Baran. Sauber? Da ist nichts zu holen. So, lag hier nicht auch schon wieder eine Leiche? Wenn ich mich recht entsinne? Ja, da. Das sieht eigentlich richtig cool aus. Ich glaube, ich mache davon auch einen Screenshot. Oh, da Novize! Wir folgen den Leichen wie Hänsel und Gretel. Das sind so unsere Brotkuben. So, Leute. Schnell, schnell, bevor ihr alle noch sterbt. Wir haben hier noch ein paar Scavenger. Drauf da. So, ähm, okay. Ich wollte gerade fragen, ist er jetzt rechts lang dort hinten in dieser eine Höhle, wo wir den Runenstein gefunden haben, oder ist er links lang? Aber die Leiche spricht für sich, denke ich, die da auf dem Wegesrand äh, liegt. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, denn die Folge ist schon wieder zu Ende. Ja, so schnell gehen 20, 21 Minuten rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich Pedro konfrontieren und auch die ganzen Suchenden, er wird wahrscheinlich von Suchenden begleitet werden. Ähm, ja, es wird wahrscheinlich übelst der Bossfight werden. Ich bedanke mich fürs Einschalten und man sieht sich in der nächsten Folge. Ciao!